Die Endpunkte können jederzeit die Gespräche abbauen. Nachdem die Video-, Audio- und Datenkanäle geschlossen wurden, werden endsession session command nachrichten zwischen den Endpunkten ausgetauscht, um die Sitzung zu beenden. Der bestehende Kanal für Call-Signaling-Nachrichten wird mit einer Release-Complete-Nachricht abgebaut. Zwischen Gatekeeper und Endgerät werden jeweils Disengage Request bzw. Disengage Confirmation Nachrichten ausgetauscht, um dem Gatekeeper mitzuteilen, dass Endpunkt 1 und Endpunkt 2 nicht mehr miteinander kommunizieren.